Irgendwo im Weltall. ein Raumschiff auf einen seltsamen Kurs. Eigentlich sollte es bloß Guldens von Saat nach Ararat bringen, doch es war vom Kurs abgekommen und nun auf dem Weg zu einem unbekannten, nicht erforschten Planeten. Ziemlich aufregend könnte man meinen, aber keines der Besatzungsmitglieder hat hatte ja etwas davon mitbekommen. Man muss auch wissen, dass sich niemand ernsthaft für den Kurs interessierte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Kurswechsel lange Zeit unbemerkt blieb. Und der Bordcomputer wusste auch er nichts von dem neuen Kurs. Registrierte er nichts? Oh, doch der Bordcomputer wusste von dem neuen Kurs. Immerhin hat er ihn selbst eingeschlagen, denn er hat ein altes, fast vergessenes Signal erhalten. So wie diesem erging es auch anderen Raumschiffen. Alle waren unbemerkt vom Kurs abgekommen und alle, alle hatten nur ein Ziel. Bezirk Quasar X-23 Milchstraße Y-355 im westlichen Spiralarm Sonnensystem dritter Planet Mond. Im Jahre 2004, nach der Zeitrechnung der dominanten Glaubensrichtung der auf dem oben genannten Planeten lebenden Spezies. 14. April nach dem Julianischen Kalender. 9.51 Uhr. Aber warum um alles in der Welt sollten sich Raumschiffe der verschiedensten Art aus allen Ecken der Galaxis. Genau im Jahre 2004 auf dem Mond der Erde versammeln. Ganz einfach. Was gäbe es für ein Tohu, Wabohu, würden sie alle auf der Erde landen. Also landeten sie auf dem Mond. Top Secret versteht sich. Denn es ging um das Schicksal des unter ihnen liegenden Planeten. Der Erde. Auf ihr entwickelte sich gerade die dritte Art von Spezies die Raumfahrende. Sie schickte bereits Raketen ins All, war auf dem Mond gelandet und war nun dabei, eine Raumstation zu bauen. Und bald würde sie auch andere Planeten besuchen, bald sogar andere Sonnensysteme. Also war es an der Zeit zu entscheiden, was mit dieser Spezies geschehen sollte. Sollte sie vernichtet werden oder versklavt? Oder sollte sie gefördert werden? War sie eine nützliche Verbündete? Oder war sie eine Gefahr? War sie kriegerisch oder friedlich? Dies alles sollte die Versammlung des großen Gerichtes entscheiden. Und wie jedes Gericht, so braucht auch dieses Vertreter der Angeklagten.